Omega-3-Fettsäuren, wesentlicher Beitrag zur menschlichen Gesundheit Es wurden Materialien der National Institutes of Health, NIE, verwendet. NIE ist Teil der ESA-Ministerium für Gesundheit und menschliche Dienste. Harvard TH Chain School of Public Health Der menschliche Körper kann die meisten Fettarten, die er benötigt, aus anderen Fetten oder Rohstoffen selbst herstellen. Dies gilt nicht für Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren werden auch als Omega-3-Fette bezeichnet. Dies sind essentielle Fette, der menschliche Körper kann sie nicht selbst herstellen. Der Körper muss sie über die Nahrung aufnehmen. Zu den Lebensmitteln mit hohem Omega-3-Gehalt gehören Fisch, einige Pflanzenöle, einige Nüsse, Walnüsse, Leinsamen, Leinsamenöl und Blattgemüse. Was macht Omega-3-Fette so besonders? Sie sind ein integraler Bestandteil der Zellmembranen im ganzen Körper. Sie beeinflussen die Funktion von Zellrezeptoren in diesen Membranen. Sie bieten einen Ausgangspunkt für die Hormonproduktion. Sie sind wichtig für die Regulierung der Blutgerinnung. Sie beeinflussen Stimmung und Vitalität erheblich. Das soll nicht heißen, dass Menschen mit einer ausreichenden Menge an Omega-3 in ihrer Ernährung ständig euphorisch sind. Aber man kann mit Sicherheit sagen, dass Menschen mit einem Omega-3-Mangel durchaus zu Energiemangel und schlechter Laune neigen. Möglichkeit des Lernens, der Konzentration, des Gedächtnisses und der Entwicklung neuer Fähigkeiten bei Versuchssäugern führte ein Omega-3-Mangel zu einer Abnahme dieser Fähigkeiten. Hyperaktivität bei Kindern, verdient eine gesonderte Betrachtung. Der Beitrag von Omega-3 sowie Kalzium, Magnesium, Lecithin und einer nützlichen Mikroflora zur Verbesserung des Zustands hyperaktiver Kinder ist seit langem erwiesen. Der Verzicht auf Milchprodukte bei Hyperaktivität hilft oft. Es ist nicht immer mit einer Milchallergie oder Milchzucker-Laktoseintoleranz verbunden. Häufiger liegt dies an Antibiotika, Hormonen, Konservierungsmitteln und anderen Zusätzen zur Milch. Die Rolle von Omega-3, Chlorophyll, Magnesium, Calcium und Sojelizitin ist sehr wichtig. Hyperaktivität vorbeugen und bei Hyperaktivität helfen. Der Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln ist mehr als angebracht. Was kann Omega-3 noch? Die Kontraktion und Entspannung der Arterienwände hängt auch von Omega-3 ab. Ein Thema, das alle angeht, Entzündungen. Ein Omega-3-Mangel reicht aus, um das Feuer der Entzündung am Laufen zu halten. Das Problem liegt im Ungleichgewicht zwischen Omega-6 und Omega-3. Omega-6 unterstützt einige Schutzreaktionen. Blutgerinnung, rettet Leben. Aber was ist, wenn die Blutgerinnung übermäßig ist? Das Überschreiten der Norm ist bereits ein Problem. und Entzündungen, diese Schutzreaktionen werden durch Omega-6 und seine Derivate bereitgestellt. Idealerweise, wenn Omega-3 mit Omega-6 ausgeglichen ist. Omega-3 reduziert die Blutgerinnung und kontrolliert die Entzündungsaktivität. Omega-3-Mangel mit einem Überschuss an Omega-6 ist immer ein Entzündungsrisiko. Hier muss die Frage gestellt werden. Warum sind Medikamente gegen Entzündungen so beliebt? Warum sind nicht steroidale Antiromatika in der Handtasche jede Frau? Es ist logisch anzunehmen, dass in jeder Handtasche Omega-3 enthalten sein sollte. Über Omega-6-Quellen, dies sind die beliebtesten Produkte. Pflanzenöle, aus Mais, Sonnenblume, Erdnuss, Baumwolle, Soja. In ihnen überwiegt Omega-6, nämlich Mayonnaisen, Gebäck und die meisten Fertigprodukte werden aus diesen Ölen hergestellt. Eine andere Gruppe beliebter Fette enthält einfach keine Omega-3-Fettsäuren, sie sind arm an Omega-6-Fettsäuren. Dies sind Kokosfette und Palmöl, Leinöl, Walnussöl. Dies sind schnell oxidierende Öle. Sie haben Omega 3 Fettsäuren. Für die Langzeitlagerung dieser Öle sind jedoch Konservierungsmittel erforderlich oder sehr schnelle Verwendung von ihnen. Übrigens, oft nach Sojaöl und Sojelezithin gefragt. Omega 6 überwiegt in Sojaöl. Sojalezithin bei NSP ist es eine absolut reine Substanz. 100% reines Lecithin. Es gibt keine Öl oder Sojaproteinverunreinigungen. Deshalb ist ein NSP Lecithin so beliebt. Das ist das Beste was man aus Soja bekommen kann. Es besteht definitiv kein Zusammenhang zwischen NSP-Sojalecidin und anderen Substanzen, Soja-Omega-6, Sojaprotein. Warum also sind nicht steroidale entzündungshemmende Medikamente in der Handtasche jede Frau? Es ist logisch anzunehmen, dass in jede Handtasche Omega-3 enthalten sein sollte. Übrigens, Atherosklerose beginnt mit einer Entzündung, Alterung, Verletzung und erlöschende Funktionen von Organen, auch Omega-3-Fettsäuren binden auch an Rezeptoren auf Zellen, die die Genfunktion regulieren. Zusammengenommen hat sich gezeigt, dass Omega-3-Fette Herzkrankheiten und Schlaganfällen vorbeugen. Zusätzlich zu Medikamenten können Omega-3-Fette helfen, Lupus, Ekzeme und Trometeute Arthritis einzudämmen. Was wird sonst noch über die vorteilhaften Eigenschaften von Omega-3 geschrieben? Normalisiert den Stoffwechsel. Hilft, überschüssiges Körpergewicht zu reduzieren. Verbessert die Stimmung. Hilft Stress leichter zu bewältigen. Stärkt das Herz und die Blutgefäße. Verbessert den Zustand von Haut, Haaren, Nägeln. Stärkt das Knochengewebe. Verhindert einige Krebsarten, insbesondere Brustkrebs. Beteiligt sich am Bau von Zellen. Obligatorisch in der Ernährung schwangerer Frauen. Unverzichtbar für die Gesundheit. Immun. Nervös. Endokrine Systeme. Widersteht Entzündungen Siert das Fettprofil des Blutes Verbessert die Durchblutung Reduziert das Risiko von Herz- und Gefäßerkrankungen Wichtig! Omega-3-Fettsäuren können auch eine schützende Rolle bei Krebs spielen. Krebsprävention ist ein Thema für alle. Daher ist auch die Einnahme von Omega-3 zur Vorbeugung ein Thema für jedermann. Omega-3 wird verwendet, um vielen anderen Erkrankungen vorzubeugen. Es wurde beobachtet dass Menschen, die zu schlechter Laune neigen, einen extremen Omega-3-Mangel aufweisen. Es ist entscheidend für die Gesundheit von Männern. Potenzprobleme beginnen meistens vor dem Hintergrund von Gefäßproblemen. Bluthochdruck, Atherosklerose, Myokardischemie. Der Körper schaltet die Sexualfunktion ab, um Leben zu retten. Die Aktivierung dieser Funktion mit Potenzstimulanzieren ist nicht immer sicher. Einige Medikamente können zur Impotenz führen. Ernest Hemingway fiel in eine Depression. Gegen Bluthausdruck wurde ihm ein Medikament verschrieben, das die Potenz reduziert. Warum hat ihm niemand von der Möglichkeit der Vorbeugung erzählt? Der alte Mann und das Meer, Fisch und Fischöl. Omega-3-Fette sind eine wichtige Familie mehrfach ungesättigter Fette. Es gibt drei wichtige Omega-3-Fettsäuren. Eicosapentaensäure, EPA, und Docosahexaensäure, DHA, stammen hauptsächlich aus Fisch. Weshalb sie manchmal auch als marine Omega-3-Fettsäuren bezeichnet werden. Alpha-Linolinsäure, ALA, ist die am häufigsten vorkommende Omega-3-Fettsäure in den meisten westlichen Diäten. Alpha-Linolinsäure, ALA, findet sich in Pflanzenölen und Nüssen, insbesondere Walnüssen, Leinsamen und Leinsamenöl, Blattgemüse und einigen tierischen Fetten, insbesondere in Pflanzenfressern. Der menschliche Körper verwendet normalerweise nur alpha zur Energiegewinnung. Die Umwandlung von ALA in EPA und DHA ist sehr begrenzt. Warum sind Omega-3 Fettsäuren aus Fisch und nicht aus Pflanzen? Warum Omega-3 Fettsäuren aus Fisch und nicht aus Pflanzen Gerade weil pflanzliche fette Omega-3 ALA der Körper nur als Energiequelle nutzt. Pflanzliche fette Omega-3 Alpha-Linolensäure. Sie spielen nicht die gleiche Rolle wie EPA und DHA, Omega-3 aus Fisch. Die Umwandlung von Alpha-Linolensäure in EPA und DHA erfolgt in sehr geringen Mengen. Die menschliche Gesundheit erfordert Epo und DHA. Der stärkste Beweis für die vorteilhaften Wirkungen von Omega-3-Fetten bezieht sich auf Herzerkrankungen. Diese Fette helfen dem Herzen, ruhig zu schlagen und nicht in einen gefährlichen oder möglicherweise tödlichen unregelmäßigen Rhythmus abzuweichen. Solche Arrhythmien sind für die meisten der über 500.000 Herztodesfälle verantwortlich, die jedes Jahr in den Vereinigten Staaten auftreten. Omega-3-Fette beugen außerdem Bluthausdruck und Herzrhythmusstörungen vor. 3-Fette verbessern die Funktion der Blutgefäße, wirken sich positiv auf den Triglyceridspiegel aus. Omega-3-Fette können Entzündungen reduzieren, die eine Schlüsselrolle bei der Entstehung von Arteriosklerose spielen. Mehrere große Studien haben die Auswirkungen von Fisch oder Fischöl auf Herzerkrankungen untersucht. Die Gruppe Italiano Pello Studio della Supravivenzionale Infarto Miocardio Studie, bekannt als Gessi prevenzins Studie, wurde durchgeführt. Überlebende eines Herzinfarkts die drei Jahre lang täglich eine 1G-Kapsel-Omega-3-Fette einnahmen, hatten mit geringerer Wahrscheinlichkeit wiederkehrende Arrhythmien, Herzinfarkt, Schlaganfall oder Tod durch plötzlichen Tod. Im Vergleich zu denen, die Placebo-Einnahmen. Bemerkenswerterweise wurde das Risiko eines plötzlichen Herztuts um etwa 50% reduziert. In einer aktuellen JELIS-Studie der japanischen Umweltschutzbehörde, Japan traten bei Teilnehmern, die EPO in Kombination mit Cholesterinsenk in den Statinen einnahmen seltener schwerwiegende Corona Ereignisse, plötzlicher Herztod, tödlicher oder nicht tödlicher Herzinfarkt, auf, instabil Angina pectoris oder öffnen oder umgehen einer verengten oder blockierten Koronarterie, als diejenigen, die nur Statine annehmen. Die meisten modernen Menschen konsumieren viel mehr von anderen essentiellen Fetten, Omega-6-Fettsäuren, als Omega-3-Fette. Einige Experten haben die Hypothese aufgestellt dass eine höhere Aufnahme von Omega-6-Fetten kardiovaskuläre und andere Probleme verursachen kann. Forscher untersuchen eine andere Art von Gleichgewicht, diesmal zwischen den möglichen Auswirkungen marine und pflanzliche Omega-3-Fette auf Prostatakrebs. Ergebnisse der Health Professionals Follow-up Study und anderer Studien zeigen, dass Männer, deren Ernährung reich an EPA und DHA, hauptsächlich Fisch und Meeresfrüchte ist, Seltener fortgeschrittenen Prostatakrebs entwickeln als Männer, die wenig EPA und DHA konsumieren. WHO Möglichkeiten zur Verringerung des Brustkrebsrisikos. Nicht rauchen. Körpergewicht kontrollieren. Trink keinen Alkohol. Stillen Sie Ihr Baby. Seien Sie körperlich aktiv. Strahlenbelastung vermeiden. Und natürlich, Omega-3. Signifikante Reduzierung des Brustkrebsrisikos. Omega-3 ist besonders wichtig für Frauen. Fassen wir zusammen. Omega 3 wird benötigt. Omega 3, Sie brauchen genau das, das aus Fisch gewonnen wird. Was ist mit der Umweltagenda? Wir wissen, wie verschmutzt das Wasser der Ozeane ist. Wir wissen, wie oft Quecksilber, Radionuklite, Plastik, Pestizide und andere Schadstoffe in Fischen vorkommen. Leider sind diese Schadstoffe oft fettlöslich. Das bedeutet, dass Fischölgifte konzentriert. Die Reinheit der Rohstoffe für die Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln ist ein zentrales Thema. Garantiert höchste Reinheit und Sicherheit an jeder Kapsel, jeder Tablette, jedem Tropfen flüssiger Nahrungsergänzungsmittel. Superfoods NSP, wie immer das Beste. Seit 1972 garantiert und verpflichtet sich NSP zur höchster Qualität und Reinheit jedes Produkts. Menschliches Bedürfnis nach Omega 3. 250 Milligramm DHA, EPA. Die Zusammensetzung der Kapseln in Milligramm ist in verschiedenen Märkten unterschiedlich. Dies ist auf Zertifizierungsanforderungen zurückzuführen. Die Qualität von NSP ist durchweg die höchste. NSP bietet immer das Beste. Qualität, Sicherheit, Zuverlässigkeit. Omega-3-NSP, das Beste aus der Natur.